Hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge von Minecraft Projekt Pugna. Und heute werden wir nach oben kommen. sind so schon fast oben und dann geht einer Bäume fällen und einer sucht noch Zuckerrohr für Bücher. Und dann geht's ab in die Hölle. Ja. 3, 2, 1, jetzt. Jo. Ja, Nice. Und da werden wir, ich glaube, schon am Laufen. Ich werde mein mit Beispiel 0 Sekunden hin. So ungefähr. Ich ja, stimmt, ist ein leckeres Zombie-Fleisch. ich... Say, like a zombie okay. Ja, soll ich kann craften. Ich Bin ich sie. Ich schon habe schon wieder viel zu Items. Da ist der Neue. Ja, Ich Schlobe ist jetzt zwei ich ja, gucke hat mir den Zug das so ich ja, hab ich bin ich Hey, man das TNT. ich brauche ich brauche ich brauche ich brauche ich brauche ich ist ich ich brauche ich brauche ich ich brauche ich brauche ich brauche ich brauche ich brauche ich brauche ich ich brauche ich brauche ich ich ich Macht das. So du hast sie doch im Inventar? Ja, wie letztens die Aufnahme eben gesehen. Ja, wird schön verzaubert, aber Protection aus. Ja, das braucht man. Ja, ja hat schon gedacht, das kriegt auch, dass der Nase Alex mal seine Tierrüstung in den Boden umschmeißt. Kann ich mal eine Rüstung geben? Genau. Als du mal Abendessen. Magische Weise wird es immer hören. Mhm, ganz tragisch. Da kommt so ein Lavasee. Das ist ja so witzig. Ehrlich gesagt, gut. bin ich gespannt, wie wo wir kommen. ups. Hey, das muss auf das. Meinst ja. du, ist doch nicht gangbar, oder? Ja. Nice. Ich hab mich auf das sehen gegeben. Auch da haben wir Sand, oder? Jo. Ja. Hey, wir sind draußen. Nein, ja. hey. oder? Achso, ich es unterhalb von draußen. Ich glaube, wir sind unter dem Spawn oder so. <lacht> also. offen. No, ja, das ist cool. Die war mir mal vor Also nein, no, das ist ein Bär. Sag so, ich yeah. ja. Boah, ich sehe es genau, wie ein Bär Was für Wald ist das? Hey, ist das der Dark Oak? Das ist, das ist richtig, das wollte ich nicht. Ich kann mir einfach machen. Ja. Ah, man soll okay. meckern natürlich. Äh, Koppel. Also brauchst oder, du die Lehre kosten. Hm? Ja, ich muss brauche. ihn getroffen. Hey, Villager mal. Cookie, gehst so. du abbauen oder gehst du suchen? Ja. Nice. Oh, ja, ich brauch die Baum. Cookie Bouch. Saust, Argus, du wirst Zuckerer finden? Ja. Aber ich muss viel mehr weg haben. Ja, bleib gleich drauf stehen. <lacht> ja, ist ja wurscht. Du tauscht einfach irgendwas aus, aber du bist du ja auch da oder? Ja, aber du bist die ganze Zeit explodiert, da der Nacht aufbauen ist richtig schiss. Ich sage, im Puls, bei ist es Dark Oak, oft. Das ist echt, das brauche nicht mehr. so viel. Ähm, naja... Ja. Ist jetzt, dann verzaubern. Schön so ich gleich ausmachen? <lacht> Wenn du es besser siehst, ja. Ich glaube schon, oder siehst du genug. Ja, da soll ich kein groß sind. Was kann ich mich Oh, Brauchen Kühe. Ah, haben wir mit mit genug. Upsi. Ist das keiner vorhin auf die Schuhe? Ja, das das wir lassen uns mal von nichts ablenken, außer von Essen. Essen. Kühe. Sonst also, hast du zehn verschiedene Essenssorten im Winter. Eigentlich zum Essen ja, ja. ne? Du hast jedes Fleisch in einmal im Winter. Ich alle die Viecher nerven, so der macht die Ja, das, das ist Hat <lacht> Sekunden Stempler. Ja, nur du und nichts wegspannen wirst. Da ist der erste Opfer. Echt? Hey. Ja, weiß. Nice. Ja. ich Hühnchen und Feder brauchen. Hey, ich hab ja Fehler, in den da gehabt das? Ja, wahrscheinlich. weg schon. Ich hab irgendeinen Backen in den Irgendwie item war uns <laughs> vor ich nicht. Eins es war mein tier ist das ganze Zucker haben wir schon. Das Skelette, der was die leisten hat. Alter, sind da? die Hühnchen Außer du bist viel. Ja, wo dir aber immer nur. Scheiße, ja. Ja, hier. Ich wegspielen? Ja. Ich Ich habe es Gut. Was oh, ist denn mit Zombiefleisch? Jetzt ist nicht. Ich habe es nicht. Ich habe Ich habe es Ja, weg, es hey, ist echt unlucky, dass ja, wir immer... was die Füll Was ist Und Level und Federn für Pfeile. Du denkst nie an die Pfeile. Ja, wo ist das voll. Wir haben vier Pfeile haben drei Pfeile. Ja, drei reicht. Hey. Reicht sicher, ja. <lacht> ja, ich, ich renne da mal den... Das war so entlang, ja. beziehungsweise ich ihr die ja eigentlich fast. Ja. Ein Boot, dran. <lacht> da war eine Kuh. Eine Kuh brauche ne? ja, nee. ich nicht. Ja, Bücher. Ich glaube, da hinten habe ich mehr jetzt sogar gesehen. Hey. Ja, geil, ne. Da hinten schon. Oh. schaut so nach Sumpf aus. Aha. Uh -huh. Hey, das ist gut. Egal. Hey, die ja, für wieder? was brauche ich Kühe? Da muss ich wieder item weghauen. Ja, ich Leder, Du hast ja auch Leder da. Ja, aber ich kann auch oh. <lacht> ich sag mir, was ich weghauen kann. Ähm. Um. Emeralds. <lacht> ich hab wie je, je ein Duo draufkommt. Ich sieh ja. Wo war ja noch einer? Mhm. Ja, dann halt nicht. Sind sie versteckt? Ja, ich brauche, ich fahre jetzt immer Kühe. Ja wenn sie gerade neben dir sind. Oh. Da müsste wir da gleich da Außen Zuckerraum anfinden in den Sumpfhirn, da. Mach's für letztens, schalten Shade aus und ziehen dann einen Stack Zuckerrohr. <lacht> heute heute schalten den Shade nicht aus. Heute halt, wenn es nicht so neu gewesen ist. Aber ich glaube, der hat schon alles ganz mitgenommen, so schaut es zumindest aus. Ja da kann er das ganze Bild auch abgefahren Doch, na no, doch. Schau. Guck, okay, wir haben oh. schon mal einen guten Fund. <lacht> wir haben schon 17. Bist halt unten eventuell in der Hand, damit wir es irgendwie fuhren. Ich weiß nicht, der Waldtag gefällt mir nicht ganz so gut zu. fangen mal die großen Damen da... ist nichts gut. Essen bringt alles, schon was mit Du Durst hast, du mal Kühe brauchen, Philipp. Ja. Das ist oh. Zeitverschwendung. <lacht> du brauchst die Border <lacht> Du brauchst aber den Leder für Bücher. Ich hab Earth Leder. Ja, ich wollte 20 Bücher machen, oder? Ja, dann brauch ich weiß nicht wie viel. Ich rechne 20 mal. Mal 3. So viel Zucker brauchen wir. Ja, das Dreck? Ja. Ich das einfach komplett abbauen, Wer macht das? Irgendwie, der muss schon ein bisschen Zucker mitgenommen haben, oder? Möglich, ja. ja, jetzt schau dir die echten Schäden an. <lacht> dauert und dauert und bleibt. Ich guck, ich weiß noch was. Alter, ich hoffe, ich stirbt nicht. <lacht> Ey, es geht nichts weiter. <lacht> Boah, das war's. <lacht> Zum Glück hast du äh, dich hier. So, oder links oder? Es ist ja nicht ganz... Ah, ja. ja, aber... Ich, ich glaube da kein, überall kein Zuckerrohr ist. Mhm. <lacht> okay, ich einen Das geht auch nicht, das ist so rauf. Das ist so im <lacht> <für TNT. lacht> ja, <lacht> Muss man auch merken. Eigentlich mhm. hast du da fucking fakli Irgendwo habe ich auch nicht hergestellt, kann sein. Ja. ja. ja. <lacht> so, 30 kommen schon. Alex, wo bist du denn Weil bei mir ist es der Border. Ich habe die Border. Ja, wir sind eh entlang der Border. Wir sind jetzt den Bauch entlang gegangen zum Sumpf und dann noch weiter gegangen, den Bauch entlang. Ich kenne die Calls sag ja gerne sagen, wenn also, du Außer du weißt, wo ich bin. Ja, ja du hast auch Wart. Wo gehst du, wie viel F hast du? Ah. Ja, <lacht> dann dann <lacht> kommen wir mal zu mir, okay? Wieso? Ja, weil wir da, da den Baum und den Wald abfallen, der sieht gut aus. Ja. Auch ich auch. bin da gerade in so einem guten Wald. Also nein, dann Bass. Ja, Bass uh, schon. Das Witcher habe ich so. Ich habe schon 51. Da hinten sind noch mehr. Ja, wie, wenn, wie, hab ich so viel? Nicht, ja, dass ich zum Schluss zu wenig Leder doch hab. Ja, du hast bis jetzt zu wenig Leder. Ja, 14 mal 30. 30. 3 12. 42. Ja, 3 30, Ja, Zucker, was okay, du? Gar keins. kannst Ja, Okay, bis Leder dir ja, Jetzt kannst du 20 Bücher machen, oder? Oh ja. Schön. Das heißt, die brauchen wir leer. Zucker mehr. Aus, aus. der. Border. Mhm. Jetzt habe ich Leder. Zwar. Okay, das ist gut. Ja, Leder werden das wir schon noch... Sollen wir wegschmeißen Roadster, Thomas. Ich kann nicht Roadster Redstone. Aus über den Fallen. Ich habe da boah. noch mehr kv also. Okay. Nein, ich werde wahrscheinlich... Soll ich noch mehr Zuckers suchen. Solange werden mhm. wir immer nicht mehr haben, die von der Folge her gesehen. Ah. Nein, no, das reicht sowieso ah. schon langsam. Ja, 6 Zuckers sollte reichen, oder Cookie? 20 Bücher. Sind so 20 Bücher? Kleiner, oder bleibt ihr gleich? Ich weiß ja gerade gar nicht. Ich bin da irgendwo, wo irgendwer Holz. Oh, da sind Äpfel, da hat einer Holz gefarmt. Warte, was soll ich weg Philipp? Ähm. Oh, du ja. hast doch so verschiedene Fleischarten. Ich hab gerade ein bisschen. Ich kenn das. Aber ich kann dafür gut <lacht> haben. Wo <lacht> du bist denn du eigentlich? Bei großen Bäumen oder eher ja, so? Nein, bei Kleine. Kleine. Kleine Oldstandardbäume. Ist das ein Familienbäume? Na, der hat aber nicht viel abgebaut. Ich müsste langsam mal brutzeln gehen. Cool. Ja, da war einer, da wird ja. da nicht viel um, Zucker <lacht> mehr sein. Wieso schlimmst du genau da nicht? Ja, weil ich... Keine Ahnung, was ich mache. Ich kenne mich mehr... ja... Ja, wenn es zwar tief ist, geht nicht mehr. Ja. Professionell <lacht> Eigentlich hast du jetzt einfach geklärt Ich habe ja Das ist leider nicht früher, aber und Gehst du zum, Cook zum Cookie? Ja, das okay. muss reichen Sonst ja. fahren wir nur 500 Mal und da war einer, verstehst du? Mhm. Wenn da einer war, dann, dann haben wir nicht so eine große Chance auf Zucker, Was hat da einfach fahren? Nein, Cookie, wo bist denn du eigentlich? Da, ganz an der Border. Also, ein Block rechts von mir ist Border. Okay. Das sind ja bist du die Ja, aber in welche Richtung bist du gegangen dann? Das ist quasi oder? Ja, ähm... Um, minus 980 und minus 23. Oh, uh, da sind die Äpfel, drei Äpfel. Ja, ich gut. Jetzt läuft's. richtig? Ja minus 900. Ja, du gehst gerade richtig, ja. Da ist der vierte Opfer. Ja, schau bitte. <lacht> ich hab's nicht gemerkt. Ja, gemerkt. Da ist der fünfte Opfer. Wo du fahren, zum Beispiel? Ja, ja, es, Ich weiß nicht genau, was für Bion das ist. Das ist. die ja, ist die so wir. mit Lianen bei mir. Ja, aber sie passt. Du bist das fast. Ah, ja, da hinten. Ja, wir haben die ja, gefasst. Boogie, game, wenn ich mal bei dir bin mal essen wollte, weil ich hab ja, Grund, ich das war zwar gut, oder was? Oh, das ist eigentlich... wir noch Leder? Ja, genau, die Was? Wo sind meine Äpfel? So, das ganze Fleisch. 60 Sekunden, okay. 60 Sekunden. Links unten. <coughs> Das ist Fleisch. Ziemlich ist sogar. Oh, das ist schon fleißig, guck ich. Das ist sehr gut. Ja, das ist ganz gut, wenn ich Ja. Da ja, gucke ich schon, wie es mit Leer geht. Ja, was macht du? Was die Blei? Komm schon, das 6 Leer. Ja, das ist schon. Ich werde jetzt nicht alles aufstellen und dann wieder abbauen. Mhm. Ich, nur kurz einen ich bin noch einmal kurz mit dem Rennen, dass ich einen Apfel gleich liegen lasse, mit dem da hinten. Ich bin dem Goldapfel, guck Da hinten der Border drin und packt, nice. Guck ich, soll ich da lieber die Sachen mitnehmen, oder soll ich stehen lassen? Ich krieg den Apfel, oder lass der Border. No. <lacht> guck ich soll die Öffnen da stehen lassen oder mitnehmen? Ja, lass es stehen. lass stehen. Nehmen wir sie nehme gleich am Schluss ab. Naja, stimmt. <lacht> ja. Danke fürs Zuschauen. Wenn euch die Runde gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben und vergesst nicht zu abonnieren, falls ihr nichts verpassen wollt. Bis zum nächsten Mal. So, tschüss. tschüss.